Was tut sich denn da auf dem Weg in die neue Arbeitswelt? Da hat man häufig so einen Startpunkt in der Arbe alten Arbeitswelt. Die, ähm, man kann sich richtig teilweise oder hier noch identifizieren äh, mit dem anderen Kerl. Was ist da los? Der ist festgebunden an diesem Schreibtisch, also hat einen festen Arbeitsplatz, der hat auch feste Arbeitszeiten, ähm, es ist ähm, auch ausgeprägte Hierarchien, das heißt, dass klassischer startpunkt ist wir können ganz genau unterscheiden anhand äh, des organigramms welche abteilung haben wir welche namen stehen da wer ist chef wer nicht uh, der startpunkt huh? ja. Unsere, äh, diejenigen, die wir erfolgreiche Pioniere nennen, diese sechs das sind Unternehmen, die sind äh, bezogen auf diese Währung der Zukunft ganz klar vorne. Das ist Innovation, das ist aber auch Mitarbeiterbindung, das ist äh, internes Unternehmertum und dann alles, was mit Speed, Agilität zu tun hat und hat auch die Gesundheit der Mitarbeitenden. etwas schaffen die für Voraussetzungen verglichen mit den anderen? Und da sind wir direkt bei den weichen Faktoren. Wir sind direkt bei den Themen, wie gehen die mit der Energie um, was haben die für eine Führung äh, da drin, und wie steuern die die Zusammenarbeit. Genau diese Erfolgsvoraussetzungen ähm, haben die, die anderen haben das nicht. können wir richtig toll sehen, einmal statistisch können wir es sehen und wir können es aber auch in der Arbeit mit den Firmen sehen. Ähm, dass wenn die Voraussetzungen da sind beim Umgang mit Energieführung und, und Zusammenarbeit, mache ich einen Schritt nach vorne mit dem Thema, mit den gleichen Instrumenten, mit den anderen mache ich eins dahin. Ähm, auf normalsprachlich würde man sagen, zielorientierte Führung auf der einen Seite und inspirierende Führung auf der anderen Seite. Und die Grundidee ist, dass man das kombinieren soll. Und äh, im Moment tut sich da gigantisch viel äh, mit der Veränderung der Führung, die Akzente verschieben sich. Äh, ich nehme es vorweg, das Transformationale, wenn Sie das nicht drin haben und Sie gehen in die New Work Transformation rein, verbrannte Finger. Und das Schlimmste, wir zerstören mit der Art der Führung die Leidenschaft. Die Identifikation, den Stolz auf die. Es ist kein Null-Effekt, wir zerstören das. Es äh, Experimente mit Kindern, die sind wiederholt durchgeführt worden, wo Kinder aufhören zu spielen, wenn man sie dafür bezahlt und nachher die Bezahlung rausnimmt. Weil die Leidenschaft, die Begeisterung fürs Spielen weg ist. Können Sie sich vorstellen, was passiert? Deswegen. Diese Art der Führung ist den meisten Unternehmen überdominant ausgeprägt im Performance-Management ähm, abbauen. Das ist gut. Im Rahmen von Unbossing, so heißen ja diese Prozesse, wo man Hierarchie, Bürokratie, ähm, solche überstriebenen Management-Systeme aufbaut, abbauen. Aber ich sage zu einem angemessenen Minimum, ich würde würd das nicht komplett verteufeln: Menschen brauchen eine Orientierung. Die sind anders sozialisiert, wir überfordern sie und es ist nicht egal, welche Leistung rauskommt.